Pessimisten starren nur auf das halbleere Glas, Optimisten nur auf das halbvolle in ihrer Beziehung, Realisten fragen sich, was habe ich getan, wodurch sich das halbvolle Teil unserer Beziehung gefüllt hat und bemühen sich das konstruktive Verhalten zu steigern, damit sich der Pegel immer weiter heben kann.